Guten Nachmittag. Ja, ich hatte heute schon mal darauf hingewiesen, Rechtsanwalt Ludwig sagte, ohne Infizierte gibt es kein Infektionsschutzgesetz. Jetzt habe ich heute vom Mettbrötchen, vielen Dank, <lacht> eine Nachricht bekommen. Hallo Herr Lehrer Mafi, das dürfte Sie doch brennend interessieren. Und einen Link dazu. Ich habe mal nachgeguckt. Ja, Anfrage an den Berliner Senat. Dachte ich, naja gut, okay, Anfrage an den Berliner Senat. Äh, ich werde euch das verlinken. <lacht> Das ist eigentlich lustig. Ähm, sagen wir mal so, ich lese euch mal den, den entscheidenden Satz vor. Wenn sogar der Senat einräumen muss, dass die täglich gemeldeten Testzahlen Testzahlen, nichts über eine <lacht> Infektion, pardon, da kommt auch wieder das Wort, im Sinne des Gesetzes Aussagen fehlt auch die den Verordnungen die Grundlage. Da dachte ich, warte mal, Infektion im Sinne des Gesetzes, gucken wir im Infektionsschutzgesetz nach. Hier ist es. Und zwar § 2 Begriffsbestimmung. Im Sinne dieses Gesetzes ist Krankheitserreger ein vermehrungsfähiges Agens also Bakterien, Virus und so weiter, oder ein sonstiges biologisches transmissibles Agent. das bei Menschen eine Infektion oder übertragbare Krankheit verursachen kann. <lacht> Infektion. Kommen wir zur Infektion. Die Aufnahme eines Krankheitserregers, Krankheitserregers... Wo sind die Kranken? Und seine nachfolgende Entwicklung oder Vermehrung im menschlichen Organismus. Übertragbare Krankheit. Wieder Krankheit. Wo sind die Kranken? Ist eine durch Krankheitserreger oder deren toxische Produkte, die unmittelbar oder mittelbar auf den Menschen übertragen werden, verursachte Krankheit. Wo sind die Kranken? Merkte was, weshalb diese Frage so spannend ist? ja. Und deswegen habe ich dann dieses Video nachgeschoben. Also dieses hier, das ihr seht. Saperaude! Habt den Mut, euch eures Verstandes zu gebrauchen. Das ist doch das Wichtige. Mensch, Mensch, Mensch. Wir lassen uns die ganze Zeit so ein Zeug einreden. Und dabei, selbst das Gesetz spricht dagegen. Also, macht was. Aber macht's gut. Jetzt kommt hier wieder der... Link, wie komme ich mit dem Handy da, in die Videobeschreibung, denn da habe ich die Links angebracht. Und hier drüben könnt ihr dann kommentieren. Also, es wird immer besser. Ich wünsche euch einen schönen Resttag und Abend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.